Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Es ist wieder mal soweit. Folge 19 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es folgt die Nummer 105. Aus in der letzten Folge genannten Grundlehren der Logik von Richard Schatt, sage ich mal, die Gesamtheit der in einem Moment vorhandenen Erscheinungen kehrt in genauer Weise in keinem späteren Fall wieder. Oder es ist unbeweisbar, dass es geschieht muss sich demnach eine solche niemals existierende Gleichförmigkeit unserer Beobachtung darbieten, wenn wir die einzig gültigen Verbindungen zwischen Erscheinungen auffinden wollen. So werden wir solche Verbindungen niemals gewinnen und die Welt ist und bleibt das Chaos, unverbundener Wahrnehmung, in das der menschliche Verstand vergeblich Ordnung zu bringen, sich bemüht. Also, äh, es geht um Ordnung hier, Herrschaften, es geht um Ordnung und um Sicherheit. Die äh, Parade äh, Tugenden des konservativen Denkens. Äh, dies, dieses Chaos unverbundener Wahrnehmungen existiert natürlich nur, wenn ich, nach, äh, einem, äh, wenn ich die entsprechenden geistigen Voraussetzungen habe und die entsprechenden Erwartungen habe, ungerechtfertigten Erwartungen. Aus einer objektivistischen Sicht muss äh, dieses etwas... Äh, dieses nicht ähm, in worte zu fassen die etwas dieses irrationale irgendetwas ähm, dann zu einem chaos werden äh, wenn ich äh, eben eben die entsprechenden erwartungen habe sind diese erwartungen nicht da ist es auch müßig von so einem chaos zu sprechen sondern es bleibt einfach bei diesem irgendetwas das äh, an sich unerkennbar ist, aber äh, aus Gründen der praktischen Notwendigkeit, nicht der logischen Notwendigkeit, äh, ge ge sprachlich geordnet wird, logisch geordnet wird, im Sinne eines, äh, es auf etwas abgesehen haben, geordnet wird und mehr ist da nicht dass sich äh, jemand so versteift auf diese Objektivität, da gibt es nur ähm, praktische Gründe. Äh, zum einen der Arbeitserleichterung und zum anderen äh, die, dass äh, wenn sehr viele Menschen an eine bestimmte Sache äh, glauben, an eine bestimmte Methode glauben, dann erleichtert das auch äh, sehr viel den Umgang mit diesen Menschen, weil man muss sich nicht auf jeden Einzelnen einstellen, sondern kann in einem Aufwasch sozusagen äh, ihre Geister in der gewünschten Richtung binden. Was äh, Schatt hier sagt, ist, dass wir niemals, niemals im Sinne von Unmöglich, Unendlich und dergleichen. Eine Gleichförmigkeit, existierende Gleichförmigkeit, Gleichheit, Identität. Ups, äh, Wenn man es logisch, exakt, streng, genau nimmt. Äh, dass äh, viele, die meisten Menschen es nicht so logisch, streng, genau nehmen. Macht praktisch keinen Unterschied, aber eben in logischer Hinsicht ist es ein Fehler, ein Widerspruch. Und wenn das durchgeht, wenn solche Widersprüche durchgehen, dann ist es mit, mit der Nützlichkeit des Denkens nicht allzu weit her. Das heißt, man liefert sich dadurch die besten Beweggründe für einen ewigen Streit in endlosen Diskussionen um des Kaisers Bart, weil diese grundsätzliche Angelegenheit nicht geklärt ist. Gut, dann nochmal äh, eins weiter in den anscheinend Richard Schott-Festspielen hier auf dem Gleichsatzkanal in der Richtung Nominalismus, Obst, Abstraktionen, Sprachkritik. Und zwar geht es in der nächsten Nummer 106 um Kausalität. Die Kausale setzt, setzt Erklärung die Gleichförmigkeit des äh, Naturlaufs voraus. Das ist jetzt nicht gerade ein sinnvoller Satz, aber ich äh, vermag jetzt hier sinngemäß zu ergänzen, die kausale Bestimmung oder Feststellung oder das kausale Wissen oder die kausale Erklärung von mir aus setzt die Gleichförmigkeit, ist auch nicht so wichtig, was da jetzt steht, solange ähm, verstanden wird, was hier gemeint ist, setzt die Erklärung der Gleichförmigkeit des Naturlaufs voraus. Diese Geschichte kennen wir von Jung. Nur unter dieser Voraussetzung kann von einem notwendigen Eintritt der nachfolgenden Erscheinungen gesprochen werden. Die Rede sein. Schatt erklärt mit Hume, ah, da haben wir ihn hier schon, aber ich habe nicht äh, geschaut, dass die ursächliche Verbindung lediglich vom menschlichen Geist, der menschlichen Geist geschaffen ist und nicht in den Erscheinungen selbst existiert. Das ist eben das Grundproblem all dieser abstraktiven Operationen, dass dadurch äh, der Schein erweckt wird, wie gehabt in den letzten Folgen, äh, dass man es äh, mit einer Realität zu, zu tun hat, wo es sich eben nur um einen Schein handelt, so wie es dem dem Menschen Kraft, Vermöge seines Sinnesapparates zu erscheinen, vermag. Und diese Gleichförmigkeit entsteht in dem Punkt Koinzidenzien, wie Karl Popper sagen würde, Einheiten erschaffen, willkürliche Einheiten schaffen, was, wie gesagt, äh, ich wende mich hier nicht gegen eine Kausalität, auch gegen, nicht gegen Erfahrung und nicht gegen Allgemeinheit und nicht gegen äh, was du wollen. Es geht hier nur um die logische Gleichförmigkeit äh, und die äh, qua existente Gleichförmigkeit. Erkennbare Gleichförmigkeit, eine gewusste Gleichförmigkeit, das äh, findet nicht statt. Gleichförmigkeit ist eine äh, Aktion eines äh, Verstandes, eines ganz konkreten Verstandes, der dieses, dieses Gleich oder dieses äh, Unterschieden äh, erurteilt. Und wenn viele ähm, das mehr oder weniger unbewusst machen, dann äh, kann ich dafür nicht krank sein, wie es so schön heißt. Das ändert nichts daran, äh, dass es keine Gleichförmigkeit gibt und damit auch äh, nichts einfach so gegeben ist an Tatsachen, nichts Positives. Womit? ganze Bibliotheken zur Makulatur werden, so ist es einfach und jeder, der diese Bibliotheken, die schon Makulatur sind, da noch weiter predigt, äh, labert, Schluss. Schluss, um das in Umgangssprache zu formulieren. Abstrahiert, der nächste Punkt, abstrahiert wird vom Inhalt, es entsteht die Form, es ist die Allgemeinheit, es ist quasi die Form, wie der allgemeinbegriff Hund als Form dient für alle möglichen Hunde. Und mit diesem Abbild der Form lassen sich dann Schokoladenhunde gießen, wenn einmal die Form gestaltet ist und die schauen dann alle gleich aus. Weil sie alle aus derselben Form äh, kommen, soll aber niemand behaupten, äh, diese es könnte äh, gewachsene Schokoladenhunde geben. Wird auch niemand behaupten. Blödes Beispiel. Ich äh, flüchte mich zur Nummer 108 in Gelb, jetzt nicht mehr... So paradox die letzten Konsequenzen seiner Theorie auch klangen und so sehr die herrschenden rationalistischen Anschauungen widersprachen, Hume hat furchtlos auch die äußersten Konsequenzen gezogen, nicht aus Laune oder Oppositionslust, sondern von der Wucht der objektiven Tatbestände unwiderstehlich dazu gedrängt. Das ist jetzt... Ein äh, paradoxer Zusammenfall, dass für Hume objektiv feststand, dass die Objektivität beim Teufel ist. Ja, äh, daran fehlt, an diesen äußersten Konsequenzen. Diese äußersten Konsequenzen waren bei Hume auch nicht vorhanden. Er hat auch äh, gekuscht äh, und seine Tribute gezahlt an die herrschenden Ansichten. Was seinen Erfahrungsbegriff dann letztlich ausmachte, war Objektivismus. Bei, Count, bei Kant nicht anders. Äh, hervorragende Analyse, aber dann in den Konsequenzen dann doch sehr zögerlich. Und was wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn Hume bzw. Äh, viele seiner Sympathisanten mit größerer Entschiedenheit und größerem Mut zur Konsequenz aufgetreten wären? Gerade in Bezug auf, die, auf das kirchliche Dogma darf man ja nicht vergessen, auch wenn das in England jetzt etwas anders war, diese Abtrünnigen von, vom katholischen Papst, alles nicht mehr so autoritär, aber doch noch autoritär genug, um als Ketzer den, den empfindlichsten Strafen, den, den peinlichsten Strafen ausgesetzt zu sein. Es war vielleicht noch nicht an der Zeit, aber was wäre der Menschheit ent, ent, erspart geblieben? Hätten Hume und Kant äh, einen, eine radikalere Zerstörung am äh, bisherigen klassischen System der Objektivität ausrichten können? Man würde heute die Welt mit anderen Augen sehen, eine Sicht, die bis auf weiteres nur auf dem Gleichsatzkanal praktiziert wird. So ist es. Das ist der Stand der Dinge. Exklusiv. Äh, War es das schon? Ja, die 108. Dann gleich über zur 109 im Sauseschritt, die Hälfte der Zeit. Gut noch was zu erledigen. In Folge 19 mittlerweile. Äh, in Folge 20 werden es 10 Stunden an Material zum Thema Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Die lange Nacht der Abstraktionen mit äh, Chips und Softdrinks. Sitzt oder stirbt. Nochmal Georg Redler das Abstraktionsphänomen in der Erkenntnistheorie David Humes, die besonders durch den Begriff der iso isolierten Abstraktion, der von Hume sehr äh, in den Vordergrund gerückt wurde, dass äh, dieser Objektivismus äh, mit äh, isolierten Begriffen hantiert, Möchte man sprechen, in keiner Bezüglichkeit, ohne Relation auf das Subjekt, entsubjektiviert, isolierte Abstraktion. Ich lese vor, es existiert objektiv nichts, das nur die Merkmale des Begriffs Tier an sich tragen würde. Da war das schon mal. Da hat der Vorsortierer geschlafen sprich meine Wenigkeit, soll ich das jetzt nochmal, würde mich interessieren, ob es direkt der, Wortlauf, der Wortlaut ist, war man mit dem Tier oder ist es wieder ein, ein, ein Fall von abgeschrieben, nein, ein Neufundländer, Na, etwas, vielleicht etwas süß, etwas abgeändert, äh, Egal, ähm, und wenn, dann schadet eine Nein. Nein, nicht abgeändert, sondern ziemlich inkongruenz. Muss ich nochmal schauen. Inkongruenz äh, verbunden. Äh, das war nicht das Tier. Hier war es Tier. Einzeldinge, Allgemeinbegriff Tier. Eigentümlich, eigentliche eigentlich, Funktion, ja. Egal. Also, es ex existiert objektiv nichts, das nur die Merkmale des Begriffs Tier an sich tragen würde. Dieses würde das adäquateste Substrat des Begriffs Tier. Wäre das adäquateste Substrat des Begriffs Tier. Ein solches Wesen gibt es nicht. Es gibt in Wirklichkeit nur einzelne Tiere. Jedes Tier zeigt sowohl die Eigenschaften, die ihm als Tier überhaupt zukommen, aber neben diesen allgemeinen Eigenschaften noch besondere. Durch diese besonderen Eigenschaften entsteht die Inkongruenz zwischen Allgemeinbegriff und Einzelding. Adäquate Substrate für die Allgemeinbegriffe, die diesen kongruent wären, gibt es nicht. Äh, ja, um mich jetzt nicht ähm, nochmals zu wiederholen, äh, drehe ich die Interpretation jetzt äh, in Bezug auf Otto-Normalverbraucher, äh, äh, den, äh, ich wähle hier bewusst den Allgemeinbegriff, Pauschalbegriff Otto-Normalverbraucher, den interessiert sowieso in der Regel der Allgemeinbegriff weniger. Er hat es mit diesen Einzeldingen zu tun und in einer bestimmten Situation, da ist sowieso äh, klar, was gemeint ist, weil eben es sich um einen Gegenstand handelt. Ähm, dieses äh, Abstrahieren kommt bei den Normalverbrauchern, also dieser Abstand zwischen dem, was in, im täglichen Gebrauch ist, äh, und was jetzt, äh, sage ich mal, eine Theorie über das Ganze ist, findet in den wenigsten Fällen statt. Und wenn dann äh, äh, meistens, äh, wenn es um diese äh, politischen Meinungsbilder geht, äh, was man da für äh, in, in Bezug auf die Politik, äh, wenn man da seinen Senf dazugeben will. Dann äh, hagelt es diese Allgemeinbegriffe Begriffe äh, äh, hier äh, von äh, Bedeutung und das ist insofern äh, spielt es eine Rolle, weil ja Land auf Land ab das äh, der Ideal der Demokratie hier äh, so äh, gern gepredigt wird. Äh, diese Ansichten der Normalverbraucher in abstrahierter Form, die sind nichts wie Schall und Rauch. Es hat eigentlich nur einen psychologischen Wert, dass sich jemand da seinen Frust äh, von der Seele redet, aber dass es dazu äh, Konse Konsequenzen äh, käme dass sich das Ganze in einer öffentlichen Meinung sammeln würde, das ist äußerst selten der Fall. Deswegen äh, wundert mich das jetzt, dass angeblich die in Berlin die Vonovia diese Gesellschaft mit diesen Haufen äh, Wohnungen da nach, nach äh, zahlreichen Protesten der Bevölkerung sich da gesprächsbereit erklärt hat, was auch noch nichts heißt, aber schon ein Nobum wäre, weil ansonsten geht, gehen solche Proteste diesen Gesellschaften, ähm, Sie wissen schon, was ich meine vorbei. Also Zu wünschen wäre es, ähm, dass hier mehr Reaktionen stattfinden, äh, was diese Demonstrationen angeht, aber die sind eigentlich nicht mehr als Bilder, um den Nachrichtenstationen da einen Grund zu geben, jeden Tag was Neues zu bringen, was nichts Neues ist, sondern immer nur derselbe Quark in anderen Farben von anderen Akteuren, äh, dasselbe Weltbild vermittelnd der scheinbaren Objektivität, äh, der Information, wobei die Grundvoraussetzungen des Ganzen, die Zwecksetzung völlig in der Luft hängen. Äh, das allgemeine Interesse, was das zum Beispiel, diese Abstraktion, äh, völlig ohne Inhalt, niemand weiß, was das sein soll, Es definiert sich nicht an ganz bestimmten, Faktoren, äh, Grundrechte müsste man da anführen, aber in, inwieweit jemand da äh, seine, seine Grundrechte wahrnimmt, überhaupt Bescheid weiß, was solche Rechte sind, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Gut, jetzt mal weg von der Tiergeschichte, äh, nochmal. Äh, Verbindung Hume und Kant. Kant hat ja verzweifelt versucht, der, der Apostel, der Rationalitätsapostel Kant, der glaubte von einem Bewusstsein überhaupt ausgehen zu können, das heißt gleichermaßen für alle Menschen ein prinzipiell, äh, potenziell geistiges Vermögen wie 2 und 2 ist 4 äh, den Menschen zuschreiben Menschen, Menschen zu können. Und der hat äh, in seinem viel, äh, sein, ein wesentliches Motiv seiner Arbeit zur Kritik der reinen Vernunft war ja äh, den Humeschen Skeptizismus zu widerlegen was ihm aber, wie in der späteren Literatur vielfach festgestellt wurde, leider nicht gelungen ist. Äh, Zitat, Hume wie Kant denken sich das empirische Empfindungsmaterial gegeben. Das ist schon mal ein schweres Faul. Darin aber wie aus den psychischen Bauelementen psychische Gebilde, Entstehen sollen, äh, hier liegt auch ein Schreibfehler vor, hier müsste das physische Bauelemente heißen. Psychische Gebilde entstehen sollen, gehen ihre Theorien vollständig auseinander. Passive Fantasie und Gewohnheit sind bei Hume die Hauptmotive für die Gestaltung geistiger Gebilde. Kant dagegen sieht im Aufbau psychischer Gebilde aus doch psychischen Elementen. Zweimal der gleiche Fehler. Ja, aus psychischen Bauelementen ist natürlich Unsinn, solche psychischen Gebilde entstehen sollen. Ähm, Hauptmotiv bekannt dagegen sieht im Aufbau psychischer Gebilde aus psychischen Elementen reine Verstandeshandlungen. Äh, das ist jetzt... Ich habe immer noch den Verdacht, dass das physisch heißt. Dann wäre jetzt blöd, wenn ich da irgendwas, einen Sermon zum Besten gebe, der sich dann hinterher auf völlig irrelevanten Voraussetzungen, Fußend herausstellen würde. Aber wir halten fest, für Kant wie für Jung, hat es dieses Erfahrungsmaterial, dieses empirische Empfindungsmaterial gegeben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das ist ein eben ein Irrtum. Dieses Material gibt es nicht. Es, gibt, äh, es ist alles schon geformt. Und dann daraus ist ganz egal, ob das jetzt physisch oder psychisch Es gibt kein physisch in dem Sinn, sondern nur ein äh, vergleichsweise äh, weniger... Nutzenbezogenes äh, Interpretieren. Äh, in der Richtung bewegen sich diese Unterschiede dann, was äh, aus diesem Material gemacht wird. Und spielt gar keine Rolle, was für Theorien da dann entstehen. Äh, soll ich mir jetzt eine Notiz machen? Redler 110. Äh, ich muss ich mich kurz, kurz verabschieden. Redler 110, das muss ich hier jetzt, ja, jetzt nicht, aber 110, das muss ich nachprüfen, damit da kein Unsinn steht. Passive Fantasie und Gewohnheit bei Hume, das sind alles diese äh, zufälligen, willkürlichen äh, Tendenzen, die dann da entstehen, äh, alles andere als Objektivität. Die Hauptmotive oder irgendwelche Verstandeshandlungen spielt keine Rolle. Es ist alles gemachtes Zeug, produziert und nicht äh, erkannt und als solches vorgefunden. Das ist der Punkt. Und dann ist die Frage, nach welchen Kriterien werden diese Begriffe gebildet? Verstandeshandlungen allein, das reicht da nicht aus, da müssen dann irgendwelche äh, Interessen her, Motive her, auf was das hinauslaufen soll. Und dann ist die Frage der Rechtfertigung und dann erst dann ist eine vernünftige Diskussion. Alles andere ist Schwachsinn, Blödsinn, Sinnlos, Zeitverschwendung. 90 Prozent der geistigen Ressourcen liegen äh, brach, muss ich sagen. Sprich, 90 Prozent des geistigen Materials, das da unterwegs ist, ist Schwachsinn. Und zu diesen restlichen 10 Prozent halte ich so eben das Zeichen, dass meine Zeit abgelaufen ist. Zu diesen restlichen 10 Prozent rechne ich Kraft meiner übermenschlichen Schauvermögens, den Gleichsatzkanal und die Gleichsatzseiten. Und alle die Menschen, die erkannt haben, welches, welches Juwel hier auf diesem Planeten weilt, Peace und out.